Genau, ich bin vom äh, Klimakollektiv in Lüneburg und ähm, wie schon gesagt, wir sind eine unabhängige und selbstorganisierte Gruppe und sehen uns als Teil einer internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung. Das heißt, uns geht es nicht nur um Klimaschutz, sondern wir wollen, dass sich äh, international die Verhältnisse so ändern, dass es um Klimagerechtigkeit geht. Genau. Man muss sagen, aktuell, ähm, äh, dieses, dieses Thema von Mobilitätswende und auch von, von Klimagerechtigkeit bleibt natürlich aktuell, denn äh, keine der Bundestags der Bundesregierungskonstellation, die in Frage kommen, ist mit einem 1,5 äh, Grad Ziel kompatibel. Das heißt, es geht weiter darum, dass wir die Veränderung auf der Straße erkämpfen müssen. Wir können uns nicht auf die Parteien verlassen, können uns nicht auf die äh, regulären ähm, äh, Regierungen verlassen und so weiter, sondern wir müssen ähm, weiter auf die Straße gehen, um für Klimagerechtigkeit einzustehen. So muss man auch sagen, dass äh, ohne die Proteste im Hambi und Proteste im, im Dani, wir womöglich gar nicht erst hier wären, weil wir gar nicht diese, ähm, diese veränderungen in den Straßen, in der Bewegung ähm, mitbekommen hätten. Und jetzt ist das Thema Autobahn äh, ganz oben auf der Agenda und das liegt an den sozialen Bewegungen. Und so sind wir heute hier, weil wir gegen die A39 protestieren, aber natürlich auch gegen die ganzen anderen Autobahnprojekte. Allein hier in Norddeutschland geht es um die A20, die A21, die A26, die A14. Und deutschlandweit um so viel mehr Autobahnen, die ähm, gebaut, geplant äh, werden, die erweitert werden sollen, insgesamt sollen bis 2030 800, über 800 Kilometern neue Autobahnen in Deutschland gebaut werden. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei, die Zeiten, wo wir Autobahnen neu bauen können. Und so trifft es sich ganz gut, dass auch vor wenigen Tagen erst ähm, ein Gutachten erstellt wurde, das vom BUND in Auftrag gegeben wurde, dass der Bundesverkehrswegeplan verfassungswidrig ist. Sie haben festgestellt, dass das mit der aktuellen Verfassung, die eben auch den Schutz zukünftiger Generationen vorsieht, nicht in einem Einklang ist, sodass wir hoffen, dass natürlich jetzt ganz große politische Veränderungen anstehen und die Autobahnprojekte endlich beerdigt werden. Genau, Eigentlich wollten wir auch heute auf die äh, fertige A39 fahren, wir dürfen leider nicht hinaus, wir haben, wir haben äh, das so angemeldet, dass wir auf die A39 fahren, wir haben geklagt, weil die Stadt uns das verbieten wollte und leider muss man sagen, nach wie vor ähm, gelten Autobahnen in Deutschland als heilig für den Autoverkehr und äh, wir können leider wieder nicht äh, rauffahren. wir fahren bis kurz vor die A39, das letzte Stück ist auch schon der Autobahn gewidmet, wie man sagt, ähm, aber äh, genau, wir müssen auch dort äh, Veränderungen erwirken, dass es nicht mehr so ist. Ja, gestern gab es auch noch den äh, Gestaltungsdialog zum Thema Autobahn. Das ist ein Lüneburger Thema hier, da geht es darum, dass ein Deckel auf die Autobahn kommen soll und äh, ich muss ganz klar sagen, das ist nicht die Art von Partizipation, die wir wollen. Wir wollen nicht darüber entscheiden, wie der Deckel aussieht, sondern wir wollen eben keine Autobahn mehr. Das ist, und da dürfen wir nicht mitreden, das ist einfach äh, vollkommen falsch. Ja, und worum es geht bei diesen Autobahnen, ist natürlich, dass einerseits riesige Naturräume zerstört werden, andererseits muss man auch sagen, was kaum jemand mitbekommt, es gab von 2009 bis 2020 über 1600 Enteignungsverfahren, da werden Menschen enteignet, um Autobahnen zu bauen, das heißt im Schnitt sind das 137 Enteignungen im Jahr, das muss man sich mal vorstellen, die Parteien, CDU und FDP, die so sehr für Eigentumsrecht und so weiter stehen, enteignen in Deutschland Leute, um Autobahnen zu bauen. Aber genau, uns geht es darüber hinaus eben um äh, Klimagerechtigkeit. Das heißt, die Hauptlasten, die vor diesem Autobahnbau ähm, getragen werden, die entstehen natürlich im globalen Süden. Das heißt, das liegt einerseits am Ressourcenextraktivismus, es wird massiv äh, Sand abgebaut und andere Rohstoffe, um eben äh, diese Autobahnen, diese Betonmonster ähm, zu bauen. Andererseits natürlich die Klimakatastrophe, insbesondere Menschen im globalen Süden betrifft. Das heißt, die Menschen, die am wenigsten zu tun haben mit der ganzen Klimakrise, sind am meisten äh, davon betroffen. Und in Deutschland ist es so, dass wir 0% co 2 einsparung im Verkehrssektor seit 1990 haben. Das ist unfassbar. Es gab keine Verbesserungen seit in den letzten 30 Jahren. Ja, und so sind Autobahnen weiterhin eine Struktur der imperialen Lebensweise von, einer, von einem System, was auf äh, Kosten anderer äh, basiert. Und so möchte ich damit abschließen, dass ich äh, ganz klar sage: Wir wollen kein Meter Autobahn mehr.